Hallo Freunde, hier ist eine neue Folge von Big Reacts, powered by Omen, mit Gob und mir, Aslan. Ja, wir schauen das Finale von Kingdom Calling. Ähm, ich glaube, es ist das vierte gewesen, gegen Wave haben wir mal wieder gespielt. Hier, guck, ich weiß genau, was da auf uns zukommt. Jetzt zielt Aslan aktiver und der macht jetzt auch gleich hier nach meinem Frack, bekommst du direkt den nächsten. Jetzt machst du so ein bisschen so auf Abfuck, dann gebe ich den nächsten Gesicht. Und jetzt sage ich so, Alter, scheiß drauf, Mann. Und dann wird sofort sich das Örbchen genommen. Wir überleben die Runde auch mit fünf wichtig. Ja, wir sind jetzt hier im Retake auf jeden Fall dabei. Jetzt muss ein guter Stun von mir kommen. Das war kein guter Retake, ich ja, oder? Ja, das ist auf jeden Fall nach eh. guck mal, Das ist ein guter Stun. Warum kommt die Stun nicht mit meinem HE? Das zum Beispiel? Das so einfach durch. Komm, ja, aber, nicht genau, aber das ist zum Beispiel gut jetzt gespielt. Egal, einer muss sterben. Und Wegen dir machen wir die nächsten Refrax. Und jetzt sage ich so, Lurk vielleicht. Da wird Nico einfach, der zieht da einfach durch und dann <lacht> sehe ich ihn sterben. Fliegt so einmal zwei Meter nach hinten. mal, so, bleibt da einfach. Jetzt da nicht, jetzt warte ich darauf, das ist mein Plan, Jetzt warte darauf, jetzt reulte ich den und guck, ich fighte die ganz alleine. Leider konnte da niemand mit mir fighten. Aber deswegen hat mein Duellant eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation. Die Frage ist, warum er die Ulti noch nicht einsetzt. Ach so ja, Kasper der hat da den Fehler gemacht, stimmt. Ich war da am Halten und jetzt sterbe ich auch noch. Aber twisten. Dass er da hochulti ist, ist geisteskrank krank ja. und richtig gut, Also hätte ich es nicht gemacht. Twisten. Ja. War das das letzte Kingdoms Calling? Ja, da hatten wir ja schon mit ihm gespielt. Da hatten wir schon mit ihm gespielt, auch gegen Wave im Finale, dort konnte er auch auf jeden Fall auf Breeze sehr überzeugen. Und ist ein sehr talentierter Duelland. auf jeden Fall fehlt ihm noch Erfahrung. Aber wir haben gesagt, wir versuchen es mal auf diesem Turnier nochmal um zu sehen, wie die äh, Synergie war und halt mit Kasper natürlich auch. Kasper ist ein 16-jähriger Finne ja. und ähm, sehr, intelligent. sehr intelligent für sein Alter. Sehr, äh, ja, ist halt ein cooler Typ einfach. Ich habe noch, also hab noch nie einen Finnen kennengelernt, der nicht so einfach eine coole Socke ist. So. Ja. Und äh, das ist bei Kasper genauso und deswegen haben wir auf dem Turnier mit stand gespielt. Ah, das war eine geile Szene. Ja, Nico, stark. Schönes Aiming von Nico. Ja, klar. Ich wusste, dass ich hier sterbe, aber ich dachte, ich ulti noch, alter damit meine Mates noch. Guck mal, wie lang er gestunt ist, Alter. Das ist so krass. Gute Hälfte. Direkt Begas mit einem äh, Follow-up-Stun. Hier, erstmal beide blind und gestunt. Also, wie free wollen die die frags noch haben? Ja. Thirsten macht drei Kills. Ja, aber guck mal, was ein fettes Gesicht jetzt Thirsten gibt. Guck mal, der hat ihn nicht mal oh, Man sieht das noch nicht mal von seinem Screen, dass er ihn geflickt ja, hat. Ja, er, er hat ihn so gekillt, so. Und er steht sozusagen dort. Ja. So, zack. Ja, sehr schön, Die Waffe so. hat so geschossen. So. Ah, kennst du den einen Film? Der schießt so Wanted, raus. man. Wanted. dann wird gedest. So. Und jetzt ist ein bisschen lucky und gut gespielt gleichzeitig. Man sieht hier meine Position. Ich bin ich vor B. Also vor B bin ich jetzt und äh, will dann jetzt helfen für euch Stunnen und äh, ja, glücklicherweise passiert das jetzt, Freunde, Guck mal, ich stande mit einem Stun tatsächlich drei Leute und der Typ denkt sich so, holy moly und dann wird der tatsächlich noch von meinem Ulti gestunnt und beide oben von äh, an den Treppen und hinten war gestand und jetzt hat Nico dann nice nach hinten gedeckt amazing call von mir. Du ja. hast auch eigentlich was anderes gecallt und ganz plötzlich hast du gesagt, ich mach... Äh, Doch, Asthan, lieber das, ja. Asthan, du, äh, wir machen den Dashplay, ja. hieß dann Updraft into Dash in the Stairs und im Flug habe ich zwei Leute gesehen unter mir. Ja, ja, und hast du gesagt, beide stand und dann hast du sogar den einen ignoriert und den anderen ja, ja, ja, ja. ja Und jetzt Bind, Alter. Bind war natürlich so, ich habe mich sehr gut gefühlt über Bind, Ja, ich auch. weil ähm, ich finde deren Lineup nicht so stark, weil gegen das Lineup haben wir schon sehr, sehr oft gespielt. Und äh, ich bin sehr confident, äh, dagegen zu kommen. Ja. Äh, obwohl das natürlich ein sehr starker Defense ist. Genau, ich gebe die Waffe ab. Hier gewinnt so ein wichtiges Duell gegen Muri. So, fax direkt natürlich Ich mich ab. Naden, dass er nicht in meiner Inner ist. Ich bin mit der Nate vorgegangen von dem Gegner und kill ja. ihn auch noch. Er dachte nicht mehr, dass du da drin bist wegen der Nate, ja. Und deswegen blindzeitest du ihn. Du hast auch hier sehr schön hier die Flash gefordert hier. Und du piekst so schon, bevor die richtig so ready ist, weil die Leute sehen sie ja anfliegen und äh, ja, positionieren sich ja. deswegen und ja. ja. Jetzt haben sie einen Timeout genommen und jetzt wussten wir, das ist nochmal eine coole Runde eigentlich, die man sehen kann, da habe ich jetzt ähm, Nico zu mir gerufen und habe gesagt, ey Flash mal lang, die werden da vielleicht eine Ava haben, weil die haben ja gesehen, dass du Ava einfach da halt gepiekt bist. Jetzt mache ich diesen Review zum ersten Mal, sehe ihn. Hast du Kopf Kopfhörer? Ja, hab sehr gute Kopfhörer und dann gebe ich ihm. Sehr dieses spannend. Duell haben wir sehr oft trainiert, wir wussten, wann man Vorteile hat und wenn man genau so rumgeht mit dem Dog noch, Genau, da das haben ne? wir zusammen ja, ne? Gegen Nico und dich haben wir es ja. trainiert. Aber haben wir haben jetzt Timeout genommen, haben überlegt, ey, was, können wir falsch, was machen wir falsch? Und dann haben wir gesagt, ey, lass cool bleiben, lass versuchen, vielleicht mit einer Shotgun die Runde zu gewinnen. Caspar hat gesagt, ja, okay, I uh, take a Shotgun. Dann haben wir versucht, ihn in Position zu bringen. Und sie reden es sogar ganz gut, wie man jetzt hier sieht. Sie reden es, dass da was sein kann, auf jeden Fall sie sind vorsichtig. Und die Flash halt sitzt nicht ganz. Ein Kill, jetzt versucht man ihn ein bisschen panisch zu refragen und dann passiert halt sowas. Mm. Und das war halt absolute kiro und so. Mm. Damit haben wir zwölf Runden. Hier kriegt er noch ein One. Und dann kriegt er noch ein One von Nico. Zwölf, neun und dann waren wir schon relativ confident, dass wir das Spiel gewinnen. Und jetzt machst du das. Welcher Aslan ist das gerade? Das ist Nico gewesen. Aber welcher? Ah nein, das war ein anderes, anderes Game. Mm. Ja, und jetzt hast du dich hier schon hier hast du schon gefeiert, bevor mm. die Ulti ja, da ja. war. Ja, dann haben wir damit äh, dann haben wir den Sieg eingefahren. Und ist das unser so zweiter King's Calling-Sieg? Zweiter oder dritter, ich weiß es ja, nicht. zweiter oder dritter. Also ich denke, man hat äh, gesehen, dass ähm, die beiden neuen Spieler sehr talentiert sind. Mhm. Natürlich fehlt hier und da noch ein bisschen Erfahrung, aber das wussten wir, als wir sie gesignt haben. Und ähm, ja, das war auch nochmal so der letzte ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir nehmen sie, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen hier und da noch an Erfahrung mangelt, aber Talent ist auf jeden Fall da. Und ähm, ja, vielleicht sitzt beim nächsten Mal dann bei Oben React sogar äh, hier Twisten oder Kaspe, mhm. äh, wenn sie bis dahin Deutsch lernen. Und äh, ja, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal. Danke Freunde.